Ja, hallo, ich bin die Gabi Hummel, ich bin Glaskünstlerin und stelle schon seit 2007 wunderschöne Glasperlen her. Und seit 2011 bin ich hier in ähm, Glasmacherdorf Schmitzfelden und habe eine schöne Werkstatt mit Atelier und da arbeite ich. Ja, mein Mann arbeitet inzwischen auch bei mir in der Werkstatt mit und wir bieten hier auch Workshops an für Kinder und Erwachsene. Und normalerweise ist bei uns sehr viel äh, los durch die Touristen, auf die wir sehr angewiesen sind. Aber die bleiben uns jetzt leider fern. Und ja, deswegen müssen wir nach einer Alternative suchen. Ja, normalerweise kommen ja sehr viele Besucher hier zu uns und nachdem die Pandemie ausgebrochen ist und Ausgangssperren verhängt wurden, ähm, mussten wir auch unsere Workshops absagen, da wir ja ähm, kleinere Gruppen annehmen für Junggesellinnenabschiede, für Geburtstage oder auch das Glasblasen für Kinder. Das darf jetzt ja alles nicht mehr stattfinden. Und die Workshops wurden bis ja, schon fast bis in August hingebucht. Und die musste ich natürlich alle absagen und weiß nicht, wann das wieder stattfindet. Und deswegen haben wir hier jetzt auch überhaupt keinen Kundenverkehr, weil wir keine Laufkundschaft haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir unsere Ware weiterhin präsentieren, weil wir haben so viel Freude dran und äh, deshalb sind wir auf die Idee gekommen, einen Online-Shop zu gestalten. Dann mussten wir... Äh, Unsere Produkte zuerst einmal fotografieren und unser Sohn, der hat einen Foodblog schon seit acht Jahren und kennt sich natürlich sehr gut aus und hat uns dann Ratschläge gegeben, welche Produktfotos gut ankommen. Wir haben jetzt seit 21. April wieder geöffnet und haben ein sehr kleines Atelier, deshalb dürfen nur maximal drei Personen hierher kommen. Und äh, wir werden verstärkt weiterhin einfach jetzt über den Online-Shop verkaufen, da ja auch keine Gruppen und Touristen momentan zu uns äh, kommen können und wir ja nicht wissen, wie lange äh, die ganze Situation anhält. Und äh, wir stellen jetzt einfach immer wieder neue Produkte ein und hoffen dadurch äh, einfach was zu verkaufen. Also ich würde nur jedem Selbstständigen raten, der jetzt ähm, seine Produkte gern äh, verkaufen möchte und äh, noch keinen online shop hat, hat äh, das einfach zu versuchen. Das äh, Shop-System, das kann eigentlich jeder, der jetzt nicht große Erfahrung hat. Ähm, man muss jetzt in dieser Situation einfach äh, zusammenhalten und äh, schauen, dass man äh, einfach online im Internet Werbung macht, um seine Sachen zu verkaufen. Ähm, Versucht es einfach. Es gibt genügend Leute, die euch vielleicht auch unterstützen äh, könnt in der, in der Situation. Versucht es einfach. Also wir sind jetzt äh, froh, dass wir das gewagt haben, einen Online-Shop zu machen und hoffen, dass er weiterhin ähm, Erfolg hat.